Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Vor acht Jahren erlebte ich was Großartiges in meiner Französischklasse. Eine achten Klasse. Zwei Schüler hielten die Stunde. Im Ablauf hat mir was gestört. Deshalb wollte ich eine typische Lehrerfrage stellen. Der eine Schüler sah mich an und sagte, Frau Schulan, heute sind wir dran. Das war ein Schock für mich. Große Stille in der Klasse. Das war tatsächlich eine großartige Erkenntnis für mich. Schenke den Schülerinnen und Schülern dein Vertrauen, stelle ehrliche Fragen, sie regeln die Unsicherheiten selbst. Diese ehrliche Äußerung des Schülers war für meine Entwicklung wertvoll. Im Lernen-durch-Lehren-Modus bin ich nicht die traditionelle Lehrkraft. Ich bin auch Lernende, begleite meine Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess, beziehungsweise wir unterstützen uns gegenseitig auf unserem Lernweg. Das ist für mich die Definition von Lernen durch Lernen. Es geht um ein neues Rollenverständnis für Lernende und für Lehrende. Das Unterrichten von Peer-zu-Peer -Peer steht immer im Mittelpunkt, wird von mir als Lehrkraft begleitet und strukturiert. Ich werde Lernen durch Lernen in diesem Video übrigens immer mit LDL abkürzen. In diesem Video werde ich einen Mythencheck vornehmen und auf fünf Aussagen von interessierten Lehrkräften eingehen, die ich in meiner Arbeit mit LDL immer wieder höre. Zusätzlich zum Video gibt es Begleitmaterial, in denen man beispielsweise einführende Informationen zu LDL findet. Der erste Mythos lautet, LDL kenne ich schon längst. Ich lasse meine Schülerinnen und Schüler Referate machen.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 in der Lage sind, Inhalte zu didaktisieren, zu konzeptualisieren und zu teilen. So findet nachhaltiges Lernen statt. Der nächste Mythos ist, LDL passt nicht mehr zum digitalen Zeitalter. Für mich stellt sich die Frage nach einem Widerspruch zwischen LDL und der Kultur der Digitalität gar nicht, da beides miteinander verbunden ist. Unbewusst erwirbt die Klasse bei LDL nämlich zahlreiche Kompetenzen, die Sie im heutigen digitalen Zeitalter unbedingt brauchen. Erstens lernen Sie, wie das Lernen funktioniert. Zweitens lernen Sie zu selektieren und fokussieren. Drittens werden mehrere Skills geübt, wie zum Beispiel die 4Ks. Für die Definition der 4Ks und ihre Relevanz im digitalen Zeitalter habe ich einen Experten gefragt. Die vier ks kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität, sind essentiell für das digitale Zeitalter und werden durch LDL hervorragend gefördert. Sie sind nicht nur für die Schule wichtig, sondern auch für das Berufsleben danach. Wir leben aktuell in einer Welt der Informationsflut, in der kritisches Denken und das Erkennen von Zusammenhängen entscheidend ist. Kommunikation und Kollaboration mit anderen Menschen sind wichtige soziale Fähigkeiten in der Arbeitswelt. Und Kreativität ist gerade in der digitalen Welt absolut notwendig. Alle diese Skills werden durch LDL in der Schule perfekt trainiert und angewendet. Damit werden Schüler in meinen Augen unabdingbar für die Zukunft der Arbeitswelt vorbereitet. Mein Fazit zu diesem Mythos ist, Lernende, also sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler, erwerben durch LDL vielseitige Kompetenzen, die unabdingbar für ihr Handeln in einer Kultur der Digitalität sind der nächste Mythos ist eigentlich ein Doppelmythos. Es geht um zwei Aussagen, hinter denen sich ein gemeinsames Missverständnis verbirgt. Die beiden Mythen lauten, LDL funktioniert nur für bestimmte Ziele und Inhalte und LDL überfordert schwächere oder jüngere Schülerinnen und Schüler. Auf Fortbildungen höre ich oft, dass LDL für naturwissenschaftliche Fächer nicht geeignet sei und nur für bestimmte Ziele und Inhalte bei starken Klassen funktionieren. Wieso denn das? LDL ist viel mehr als eine Methode. Es ist ein Konzept bzw. eine Haltung, die bei jedem Thema, in jedem Fach und bei jedem von uns funktioniert. Im LDL-Konzept bekommen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte eine neue Rolle. Lehrkräfte sind vor allem Lernende, Coach und Berater, die sich aktiv zurückziehen, sodass die Schülerinnen und Schüler selbstständig ihren Weg zur Verinnerlichung und Anwendung der neuen Inhalte finden. Eine LDL-Gruppe ist eine lernende Organisation. Schwache Schülerinnen und Schüler gibt es nicht. Wir sind alle Expertinnen und Experten. Hier betreten die Teilnehmenden stets unbekannte Felder auf ihrer Expedition. Schülerinnen und Schüler, die dieses Konzept erleben und mitgestalten, entfalten ihre Potenziale und wachsen über sich hinaus. Dank diesem Konzept entwickeln die Schülerinnen und Schüler wichtige Kompetenzen fürs Leben. Erstens, sie wissen, was Menschen brauchen, um glücklich zu sein, und gehen achtsam miteinander um. Inklusion läuft in LDL-Klassen reibungslos. Zweitens, sie sind flexibel und haben geübt, wie sie mit Unsicherheiten zurechtkommen. In der Pandemiesituation, Erlebe ich täglich Menschen, die in dieser Hinsicht talentfrei sind. Drittens, sie konstruieren gemeinsam Wissen und wählen ihre Themen selbst aus. Thematisch entfernen wir uns vom sogenannten Lehrplan, dessen Forderungen aber trotzdem nebenbei erfüllt werden. Viertens, sie reagieren schnell und selbstständig auf Veränderungen. LDL-Schülerinnen und Schüler zeigten große Selbstständigkeit bei Remote Learning. Ihre Projekte liefen einfach weiter. Fünftens, sie vernetzen sich und entwickeln kollaborativ Lösungsansätze. Und sechstens, den Schülerinnen und Schülern sollte schnell klar werden, dass sie für sich und für die Gruppe und nicht für die Schulaufgabe lernen. Sie sind verantwortlich für ihren Lernprozess, nehmen ihr Lernen in die Hand und unterstützen sich gegenseitig. Es entsteht eine kollektive Intelligenz. Das lebenslange Lernen wird angebahnt. Mein Fazit lautet also an dieser Stelle. LDL ist eine Haltung, die bei jedem Thema und in jedem Fach Anwendung findet. Alle Schülerinnen und Schüler waren angesprochen, da eine arbeitsmotivierende und entspannte Atmosphäre im Klassenzimmer herrscht. Aufgrund dieser Haltung fühlen sich alle Teilnehmenden wohl und können ihre Potenziale entfalten.